Was macht eine gute Übung aus? Die Frage habe ich letztens mal in meinem Instagram-Account gestellt und die Leute haben geantwortet. Und tatsächlich haben viele gesagt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, dass die Übung gut zieht in einem Muskel, dass, dass man so einen Pump spürt oder so, sondern die meisten haben gedacht, ah, es scheint irgendwas anderes noch wichtig zu sein. Und natürlich bin ich auch dieser Meinung und äh, das werden wir uns heute mal anschauen. Was ist denn meine Meinung dazu? Was macht eine Übung gut? Für mich ist eine Übung gut wenn sie euch zum Ziel führt oder euch zumindest zum Ziel näher bringt. Eine relativ einfache Antwort aber steckt ein bisschen mehr dahinter. Denn das was ich meistens sehe ist dass Übungen gemacht werden die das eben nicht tun, die nicht zum Ziel führen und warum ist das so? Weil sie falsch trainieren die meisten. Was meine ich damit? Die meisten trainieren wie Bodybuilder. Wenn du Bodybuilder werden willst dann wunderbar, dann mach genauso weiter. Wenn es dir aber um was anderes geht, wenn du ganz andere Zielsetzungen hast, dann wird dieses Video auf jeden Fall interessant für dich sein. Deswegen viel Spaß. Ich habe gesagt, die meisten trainieren so ein bisschen wie Bodybuilder, wenn es um Krafttraining geht. Und das ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Warum trainieren denn die meisten überhaupt falsch? Was meine ich damit? Die meisten trainieren nicht falsch in dem Sinne, dass sie irgendwie unbedingt eine falsche Technik machen. Das natürlich kommt auch vor. Aber meistens ist die Methodik einfach falsch. Aber der Effekt ist der gleiche wie beim Bodybuilding. Das heißt, du wirst, wenn du so trainierst, einfach große Muskeln bekommen. Wenn du das willst, wunderbar. Wenn du aber andere Zielsetzungen hast und willst, dass dein Muskel vielleicht auch stark und leistungsfähig wird, dann solltest du vielleicht was anderes benutzen. Im willst du isoliert einfach einzelne Muskeln trainieren? Oder willst du vielleicht sogar ganze Muskelketten trainieren, das heißt direkt mehrere Muskeln gleichzeitig trainieren und das funktional trainieren? Das sieht dann ein bisschen anders aus. Wie trainierst du denn bislang? Das interessiert mich. Schreib auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ehrlich, was bringt dir hohe Gewichte an der Maschine, wenn du noch immer Rückenschmerzen hast? Was bringt es dir, wenn du irgendwie der King in der Bauchpresse bist, aber nicht wirklich eine gute Plank hinbekommst, also einen Unterarmstütz? Oder wenn du eigentlich in deiner eigentlichen Sportart verbessern willst und das gar nicht passiert. Du bist einfach nur in dieser einzelnen Übung besser. Das ist Irgendwie witzlos, oder? Oder wenn du demnächst nur, du bist eigentlich gut an den Gewichten dran, die Maschinen bist du bist gut dabei, aber beim Umzug bist du relativ schnell platt. Was bringt das? Weißt aus meiner Sicht oftmals ist dieser Übertrag zum Alltag oder zu den Sportarten, die man eben so macht im Alltag, ist einfach nicht gegeben bei klassischem Krafttraining. Und da fehlt es uns oftmals. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jahrelang ziemlich unfunktionell trainiert. Ich habe auch Übungen gemacht, die mich irgendwie nur in dem Muskelaufbau trainieren, aber ansonsten nichts. Und jetzt habe ich mich tatsächlich mal vor einiger Zeit hinterfragt und nochmal mein Training komplett hinterfragt, und äh, habe einiges umgestellt und dazu lade ich dich gerne auch ein zu so dieser kleinen Intervention, wenn du so willst, wie von How I Met Your Mother. Ähm, mach ruhig mal selbst eine Intervention und frag dich mal, bringt mich meine Übung wirklich voran? Bringt das was? Bringt es mir meinem, mich meinem Ziel wirklich näher? Oder sind einige Übungen davon einfach nur, dass sie gut ziehen, dass du einfach merkst, dass der Muskel gut zieht? Kann auch sein, ist ein geiles Gefühl, ich kenne das, aber wenn es dich nicht weiterbringt, dann vielleicht ist eine andere Übung besser. Und jetzt interessiert mich, schreib es mir gerne mal in die Kommentare rein. Wie trainierst du bislang? Auf was achtest du im Moment? Und worauf willst du vielleicht in der Zukunft achten? Weitere Videos zu dem Thema funktionelles, sinnvolles Training haben willst, dann klick gerne auf die Glocke drunter. Und gerne kannst du das Video auch teilen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bleib sportlich, ich bleib's auch. Bis zum nächsten mal. Ciao, ciao.